Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode unseres Videocasts zur Tutorenarbeit an der Goethe-Universität. Mein Name ist Samuel Sindu und ich bin Trainer für studentische Tutoren. Heute darf ich euch Jan vorstellen, einen Studenten der Musikwissenschaften im Master, der etwas über seine Erfahrungen als Tutor erzählen wird. Jan, erzähl doch mal, wie du an die Stelle als Tutor gekommen bist. Hi. Ähm Genau, ich wurde von einer Professorin angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, als Tutor anzufangen. Man kann sich aber natürlich genauso gut auch auf eigene Faust proaktiv nach einer Tutorenstelle bewerben. Was muss man als Tutor persönlich mitbringen? Man braucht natürlich auf jeden Fall eine gute fachliche Kompetenz, aber darüber hinaus, und das ist noch viel wichtiger, Freude daran, anderen Menschen etwas beibringen zu können, mit einer Gruppe zu arbeiten. Viele Fachbereiche verlangen dafür ein das Grundlagentraining des Tutorenqualifizierungsprogramms. Am besten einfach mal bei den jeweiligen Fachbereichen nachfragen, wie das dann gewünscht ist. Zum Stichwort Grundlagentraining. Was wird hier vermittelt? Das Grundlagentraining vermittelt so wirklich grundlegende didaktische Basiskompetenzen, wie Rollenverständnis, wie verschiedene Methoden, Bühnenpräsenz und so weiter. Ähm, natürlich gibt es auch noch Vertiefungstrainings, bei denen es sich auch definitiv lohnt, ähm, die zu besuchen. Du sprichst dir die Vertiefungstrainings an. Welche Themen kommen hier vor und was hat dich persönlich weitergebracht? Die Vertiefungstrainings greifen Themen auf wie Zeit- und Selbstmanagement, Großgruppen, Feedback, Umgang mit Konflikten, Lernen auf Augenhöhe, Einsatz von digitalen Medien oder ein ganz besonderes Tutorium, was mich besonders interessiert hat, war ähm, Persönlichkeitsentwicklung im Tutorium. Hast du von dem Gelernten etwas in deinen Tutorien umsetzen können? Ja, das Tutorenqualifizierungsprogramm hat mir enorm dabei geholfen eine Sitzung methodisch didaktisch besser planen zu können. Es hat mir bei meinem Selbstverständnis ähm, als Lehrperson ähm, geholfen ähm, und natürlich auch Lernen durch Lehren ist natürlich auch ein Aspekt, ähm, der einen selbst auch in seiner Entwicklung total voranbringen kann. Was gehört dazu, wenn ich dieses Frankfurter Tutorenzertifikat erwerben möchte? Das Frankfurter Tutorenzertifikat ähm, setzt sich zusammen aus folgendem. Aus einem Grundlagentraining, das man besucht, aus zwei Vertiefungstrainings, einer Hospitation mit einem anderen Tutor, ähm, dem Entstellen eines Lehrkonzeptes sowie der Präsentation einem Abschlusskollegium. Was würdest du Studierenden raten, die ein Interesse an der Tutorenarbeit haben? Ich würde auf jeden Fall Interessierten raten, ein Grundlagentraining zu besuchen. Vielleicht auch einfach mal in sich ähm, hineinzuhören. Hat man vielleicht immer Interesse gehabt oder Lust gehabt, das zu machen? Hat sich es vielleicht noch nicht getraut, weil man nie die Methoden oder die Möglichkeiten dazu hatte? Ähm, ist so ein Grundlagentraining wirklich eigentlich der beste Weg, um das für sich herauszufinden und dann auch dann in der Praxis umsetzen zu können? Vielen Dank, Jan, für deine Zeit und deine Einblicke für unser erstes Videocast der Tutorenarbeit an der Goethe-Universität in Frankfurt.